Oh shit, dieser air Hallo <lacht> und willkommen zu einer neuen Folge mit Geotricks. Heute spielen wir mal ein bisschen Energy Rush und reden über die Zukunftsplanung, was wir so geplant haben. Ja, schnacken wir nicht rum. Tschüss. Just... Nein, ich warte gerade bei dir. Marc. Ja, ne? Scheiße, ich bin in der es auf Escape gekommen. Ja, scheiße. Wahrscheinlich. Geh mal weg. Achso. Und Im ja. Hintergrund spielen wir gerade M.E.G. Rush oder so. Ja, ja, das habe ich gerade schon gesagt, du. Also, okay. wir haben einen Server geplant. Ja, ich ich, ich darf nicht. Ich, ich darf nicht sein, weil sonst hat man das nach Aufnahme. Hier ist doch scheißegal. Ich bin übrigens ein M.E.G. Gott. Oh mein Gott. Oh, ho, ho. No, no, no, ich bin hier unten. Oh mein Gott, jetzt wird so easy bekommen. ne? Also, Bitte ja, wir müssen mal über das Thema reden. Wir, wir, ja, okay, dann fang an. Ja, wir haben halt einen Server geplant, der vermutlich, also nee, den Namen sage ich nicht, oder? Nein, nein, noch nicht. Ja, okay, den Namen sage ich nicht. Ähm, aber wir wollten halt jetzt in naher Zukunft ein Team aufbauen und halt auch, also nicht alle Plätze sind zu vergeben, aber auf jeden Fall Bilder, ähm, Supporter und halt hier allgemeinen Sachen, die man halt so braucht. Da könnt ihr euch gerne bewerben, weil ich gerne die Leute aus der Community mit einbinden würde auf diesen Server. Und du ja. kannst kein Bett abbauen, das ist sehr schön. Ja, ich konnte das Bett nicht abbauen. Wir machen das halt... Oh ja, gut, du bist zu weit geflogen. <lacht> wir machen das halt Lecker. jetzt mit einem dritten zusammen. Wir sind halt zu dritt und er wird auch den Server hosten und wir sind dann halt die drei... Owner. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf den Server und ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon bewerben. Also ihr schreibt jetzt schon mal die Bewerbung. Und ich sag dann im nächsten Video, also in den nächsten Videos, kommt dann nochmal ein richtiges Infovideo, wo ihr euch bewerben könnt. Und wo ihr die Bewerbung hinschicken könnt. Und was ihr dafür so machen müsst. Aber ich wollte jetzt schon mal mit dem lieben Geotrix ein bisschen was dazu sagen, halt, dass wir... Ja weiten Server machen. Und Kuchen, du Schummler. So. Oh mein Gott, gut. Ich glaube, Kuchen, du wirst instant gebannt, wenn du auf den Server kommst. Und ja, moin. So. Natürlich suchen wir am meisten Developer. Oh shit. Also, wenn ihr jemanden kennt, der gut programmieren kann oder so. Oder ihr selber oder ihr sogar selber seid. Selber selber seid. Ja genau. Dann könnt ihr euch auch gerne jetzt schon mal bei mir melden oder bei, bei Geotex. Ja, einfach auf den TS kommen und oh. am besten dann einfach wahrscheinlich sagen, jo, ich kann das. Ich kann das. Ja, und dann äh, besprechen wir es mit euch, was ihr so machen sollt, damit ihr uns zeigen könnt, dass ihr auch programmieren könnt. So, oh, ich muss ihn noch ein drittes Mal zerstören. Ganz gar nichts. Fertig. Dich... Oh mein Gott, als ob du... gehst jetzt weg. Hex an und dann läuft die Sache. Ich werde es wie vorhin machen. Einfach über dich rüber... Oh. oh. Nein! Nein, ich laufe auch runter, was? Ich muss dich zerschwitzen, Kuh. Cool. Aber eigentlich ist es doof, wenn wir jetzt schon mal sagen, dass sie sich bewerben sollen. Also für Supporter und so solltet ihr auf jeden Fall äh, 14 Jahre alt sein oder älter, weil, oder halt, wenn ihr denkt, dass ihr auch jünger schon ähm, geistig reif genug seid und gut mit Problemen und so umgehen könnt und auch höflich seid, dann könnt ihr euch auch gerne mit 13 oder so bewerben, aber eigentlich 14 plus wäre schon... Oh... Damm Axt... Oh... block Energy Und... block Energy oh. Was geht hier abgucken? Und... Oh. Ich weiß, Ich bin aber die ganze Zeit still und konzentriere mich hier einfach irgendwo... Ja, auf. und ich muss hier labern, ne? Du lässt mich hier reden, damit du in Ruhe dich hier langschwitzen kannst, ja? Ja, aber du stellst mich trotzdem... Ja, das Problem ist, ich bin halt viel besser als Kuchen. Wenn ihr wollt, dass ich ihn mal ein bisschen wow. äh, trainiere, dann sagt mir das natürlich. Schreibt es uns in die Kommentare, ne? Und schreibt ihm mal in die Kommentare. Äh, Kuchen, take, oh shit. Take the Take the all. all. Hier. Yeah. Ja, was soll das denn für Autoklicker. La la la la la. Ja, gibt's wenigstens, so er Autoklicker hat. Ja, Autoklicker. Guckt mal auf meine Klicks oben, Leute. Dann seht ihr meinen Autoklicker. <lacht> 6 Klicks oder was habe ich da? Ja. Sechs oh mein Klicks. Gott. Mit Auto Sechs Klicks einstellen, <lacht> ne? Easy. Ja. Why not? Kuchen. Ich gehe zu deinem Bell. Oh mein Gott, als ob du vor mir Ja, weil du es einschwitzt jedes Mal. Ja, ja, ja, ja, ja. ja damit es nicht jedes Mal direkt instant von dir gebombt wird. Tschüss, Kuhn. Bin schon scheiße. <lacht> Nein! Ja, hast du noch was zu sagen über den Server? Mhm. Ja, also, im Moment, ich dachte, das schon fast alles gesagt. Ja, vielleicht habe ich was vergessen. Also, jetzt im groben Gedächtnis wüsste ich jetzt nichts. Okay. Boah, ich bin auf jeden Fall gehypt. Server. Weil mit so einer Flasche wie dir ein Server machen, das wird auf jeden Fall nice. <lacht> oh ja. So <lacht> richtigen Todes, Oh ja, was? Cool. Hey, hab Ich hab dich doch gehisset. Bin durch dich durchgelaufen, mein Schatz. Ex. Hey, oh Gott, ist da. Warum machst du eigentlich immer nur was mit Brazen? Das geht mir so auf den Sender. <lacht> immer nur Brazen, Brazen, Brazen. Der ist so unsympathisch, dieses arrogante Mistschwein. <lacht> <lacht> <lacht> Woher <geht es> <lacht> Boah, das ist ja jeder zweite, der das sagt. Das muss ja wahr sein, mein Schatz. Du musst hey, irgendwann das ist einsehen. Was? Das ist bisher jetzt bei mir nur einer geschrieben. Als ob das einer geschrieben hat, sowas! Ja! Arroganter Penner? Ja, okay, nein, das nicht, aber äh, äh, immer nur Brazen hat er geschrieben. Ja, ja, das habe ich gesehen, mein Schatz. Naja, ja. von, von, von, von nee. Ich denke, du weißt du ja, ne? Nee, jetzt hier keine Schleichwerbung mit. Weiß schon, wen ich du meinst. Sehen, das ja, ich weiß. Also, ich meine, wenn ihr keinen Bock mehr auf ihn habt, dann könnt ihr mir das auch sagen. Ja, schreibt es bei ihm in die Kommentare, <lacht> wenn ihr mich nicht mehr sehen wollt. <lacht> nein, nein. Ja, doch, ich, das würde mich mal interessieren. Ich, ja, ich werde aber trotzdem mit ihm spielen. Also, wenn es euch nicht gefällt, dann... Oh, scheiße. Kuchen ist ein Rebell. Aber er ist <lacht> doch ein netter Typ. Unsympathisch. Ich bin... Sympathisch. Ich bin... Denk immer, ich bin der Beste, ich bin abgehoben, Kuchen. Aber ich würde echt gerne abheben, ne? Stell dir vor, du kannst fliegen. Wie ein Kebab, mit allen drei Soßen. Mit allen drei Soßen? Was? was? was? was? <lacht> Junge, du leckst. Ja, was? Du leckst dich einfach an mir vorbei? Nein, du hast geleckt. Ja, ja, du leckst... <lacht> bei mir sagst du aus, als wärst du an mir vorbeigeleckt. Du bist bei mir vorbeigeleckt. Was war das denn? Ich wollte an der Seite lang gehen. So, warte. Das ist Mach's. immer besser. Meine Oma. Meine Oma schwitzt. Junge, als Bettwurst. ob du an mir so. Oh. Meine Oma schwitzt Bettwas. Oh, was ja? Was sagst du? Ne, was war das für ein Move, ne? Meine Oma schwitzt besser Bettwurst als du. Junge, als ob. Bä, hey, du kleiner. Kleiner go Mann. Nein. Danke. Ich, krie ich krieg gleich schon wieder. Erkuchen, ja, sei nicht immer so so aggressiv, weißt du? Boah, wir sind doch nicht auf dem Rage-Mode TS. Ach oh, war scheiße, wir sind oh. auf dem rage -TS, nur so. Ja, sind wir. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, Kuchen, ich raste gleich aus. Ich, äh? wirklich, du spielst so scheiße und dann machst du auch noch Punkte. Hey, wieso spiele ich scheiße? Oh, du spielst scheiße. <lacht> ich, ja, ich. Ich Stompe wenigstens nicht. Doch, du bist ein Stomper. Okay, wir machen One Line. Wollen wir One Line? <lacht> Nein, Mann. Ich spielen One Line. Da kacke ich nur, weil du ja so unglaublich okay. viel Lockback bekommst. Wir machen One Line jetzt. Nein. Doch One Line? Nein. Ohne hochbauen. Ja, also ich krieg gleich wieder AIDS, Mann. <lacht> cool. Hier kann ich wieder keine Blöcke platzieren, Alter. Ich krieg gleich schon wieder einen Ausraster, ne? Ich krieg gleich einen Kollaps. Kollaps. So wie immer, ne? Kuchen. du kriegst immer so eine aus. Warum du eigentlich äh, Blöcke? Wir haben gesagt ohne. Hä, bist du B Nö. Aber du? Wir haben gesagt One line. Und ciao. <lacht> Kuchen komm. Geh weiter, Kuchen. Oh mein Gott, schade. Ähm. Ja, wir haben Placed Blöcke. Wir haben gesagt One line. Das ist One Line nur mit Blöcken drauf! Junge! Ich du hast echt halt extrem! Drin. Ja, ja, ohne One Line hier. Nur One Line wollten wir machen. Ist One Line. Ja, du alle Blöcken. Aber weg. Ey, wie <lacht> kannst, so kannst du so schnell das Bett abbauen, man? Hast, hast du irgendwie ein Hack drin? Ja, kennst du Bettfucker? Mann, ich krieg schon wieder. <lacht> gut. Wie geht's dir gut? Halt's Maul! Wie geht's dir? Ich kann euch an nicht zu beleidigen. Nein, wie geht's dir? Ich, ich, ich schneide das alles rein. Ich liebe es immer, wenn du so Akku wirst, ne? Ich schneide davon nichts. Rein. Doch, ich schneide das rein. Ich feiere das so aus. Uh, hör auf mich zu. Ja, jetzt willst du mich wieder hier stompen. Nö. Ja, es leckt einfach wieder wie Stompy, weg. Ne, Stompy. Nee. Mach jetzt mal Rollen ein. Jetzt Maul. Nee, mein Junge. Vielleicht ist du ja jetzt schon wieder. Ist mir egal, ich schneide es rein, dein Leider Da krieg ich halt keine Werbung aufs Video. Krieg sowieso. Krieg ich eh nicht, ja. Ah, aber Blöcke platzieren, ne? Ja, machst du doch selber die ganze Zeit. machen wir jetzt ohne Blöcke? Ja, du meinst, ich stomp das. Oh, hast du diese Leine gesehen, die ich gezogen habe? Oh mein Gott, nee, Kuchen. Unverdient? Aber du! Unverdient. Du baust jedes Mal dein Bett richtig ein. Boah, Junge. Junge, ich Junge, bei dir krieg ich irgendwie mehr Knockback als bei anderen, sonst kann du ich auch... Du null Knockback. Krieg, ich krieg mehr, doch klar. Junge, ich, ich krieg gefühlt 60 Blöcke Knockback, Alter. Als hätte man Knockback 60 auf den Stick. Ob, oh mein Gott. Ob ich mich da noch gesaved hat. Oh shit, dieser R-Hit! Du bist <lacht> schon kurz vorm Ausrasten, oder Kuhn? Kuhn? Was? So, kurz vorm Ausrasten. Geh mal ein paar Blöcke zurück. Ja, wohin? Weg! So? Ja. Oh ne. Ich jetzt One Line? Mann, ich mach niemals One Line, Alter. Da gewinnst du nur, weil du... <lacht> weil ich was? Junge! Ja, es leckt die Scheiße. <lacht> unverdient. <lacht> Soll ich zurückgehen Kuchen? Bis du dein Bett eingeschwitzt hast? Ja, ich gewinn ja sonst nicht gegen dich. Oh, Junge, ich bin jetzt hier unten. Ja, es ist unverdient. Und verdient und verdient und verdient. Ah, brauchst jetzt dein Bett wieder ein. Kuhn? <lacht> Wie geht's dir denn? Und? Soll ich warten? Oh. Wie Geht's dir? Sehr gut. Oh. oh shit. Bist du leicht gereizt? Durch mich. <lacht> Kuchen. Ich Ne, komm, Alter, was an? Mach deinen schwulen AC aus, Alter. Ich hab keinen AC. Junge, deine Mutter hat AC. <lacht> Junge, jetzt beleidigt's, Frau. Ja, ich suche ein Bett, ich schlafen kann. Ich habe nur sein eigenes, aber das ist schon voll geschissen. Voll geschissen? <lacht> ja, ekehaft. Ja. Junge, ja, guck dir diese ficken <lacht> AC an, Mann! <lacht> ich versuch dich grad so zu produzieren. Versuch grad richtig anlädtig zu sein, damit du richtig ausrastest schwitze ich gerade auch ein bisschen ich kurz davor zu quitten ne? Ja? Ja. Nein, Kuh. Cool. du redest gar nicht mehr mit mir. Scheiß. Warum? Bist du sauer? Bist provoziert durch mich. Leicht gereizt. Gereizt? Durch mich? Nein, durch deine durch mich doch nicht, oder? Das war AC, oder? Und was mal Guck doch mal deinen an. Ja, komm! Boah. war gut, Kuchen. Wollte ich wieder ein bisschen nerven, um mich da einbauen. Boah, hätte ich einen Blocksafe noch nicht? Sehr gut, sehr gut, Kuchen. Fast. Aber nur fast. Um, bist du bist ein bisschen am Schwitzen. Ein bisschen. Man merkt es so. Ich und Schwitzen? <lacht> Deine Mutter schwitzt beim Kacken! Was war das? Andetje? Junge, <lacht> <lacht> du, du haust mich hier raus! Was ist das? Danke schön, tschüss. Okay, ich hab mich gesaved. Ich hab mich wieder gesaved. Ich bin atzei. Hat die hier so eine Kuh, Mann? <lacht> <lacht> Wie du richtig provoziert bist schon. Ich beleidigen muss Kuh. Als Kuh. Ich würde sagen, wir es lieber, oder? Tun? Wollen wir noch ein oder soll ich noch einmal das Bett abbauen? Ja, deine Mutter baut das Bett weiter. Ja, okay, ich baue noch einmal das Bett ab. Ich will noch mal dir so eine wichtige Unlegit Kombo geben. So. Alter, das kann nicht wahr sein, ich, ich krieg gleich Kotzreiz hier! Kuhn? Wollen wir es lieber beenden jetzt? Also. Oder soll ich noch einmal abwarten? Kuchen. Oh Scheiße. Kuchen, wie geht's dir? Wolltest du noch die Abmoderation machen, oder? Kuhn? Ja? Kuhn? Okay, ich würde sagen, das war's dann erstmal für dieses Video. Ich glaube, das war die Antwort. Wir haben ihn zum Rage Quitten gebracht. Das war auch unsere Mission, also. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.